Hallo Leute, heute möchte ich mal meinen oder Raketenofen anfeuern mit etwas trocknerem Zeug. Anfang wie ein Hobo halt, das funktioniert, natürlich die Länge recht gut, so. und dann gleich ja, melde ich mich, wieder das knistert schon, das ist gut. Zumachen. Und wenn ich jetzt hier unten zumache, dann beobachten wir mal den Hauch oben. So, ich habe den unten noch nicht ganz zugekriegt, weil... reinpuste. So. ist der Rauch komplett hier weg. Und jetzt kommt er da oben raus. Jetzt haben wir den Kanineffekt und man hört Wunderschön. Bullern. So, Da ich halt hier, das was am Gartenabfall ist verwende, gibt es halt am Anfang noch ein ganz bisschen Rauch, aber das ist gleich weg. Jo. Und ich melde mich, wenn das Wasser kocht. Ich werde es hier oben wahrscheinlich aber noch nicht lange haben, weil für feuchtes Holz der Abstand noch nicht groß genug ist. Denn wenn ich den Topf runterhebe, dann zieht er noch besser. So, jetzt ist er fast auch frei. Und dann koche ich jetzt einfach das Wasser hier unten. Das geht wunderbar. Und wenn er erstmal richtig heiß ist, ich habe hier oben aus. So eine Armierung für Baustahl. Ich habe mir noch einen kleinen Abstandhalter gemacht. Wenn das erstmal alles richtig heiß ist, dann kann ich auch gut da oben weiter kochen. Okidoki. Das sieht man richtig schön. Jetzt greift der Stamm nach oben ab. Wenn ich jetzt hier in die Nähe komme, wird er eingesaugt. <lacht> Das Funktioniert richtig gut. Also dann, mal ein kleines Update zu meinem Raketenofen. Und tschüss. So, das ist jetzt schön gestockt, das Ei. Jetzt gibt es noch ein bisschen Salz dazu und natürlich Bärlauch, den wir hier im Garten zu hauchen. Da freue ich mich jetzt drauf. Und guten Appetit. Ciao. Oh, und Zum Schluss, das jetzt nicht mehr gereicht. Der Ofen ist leer. Nach dem Essen mache ich mir noch äh? Chai Latte. aus meinen Dosenhobo oder Holzgasdosenhobo-Kombi. Also dann tschüss Leute.